Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Äh, ich habe gerade, als ich kurz weggeguckt habe, ist mir ein Radfratz hingelaufen. Ähm, das habe ich ja halt kurz gefangen, danach mache ich gleich weiter. So, also, siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runterzuhüpfen. Aber so kommt man am schnellsten nach Alabaste zurück, ich weiß. Da glitzert was? Nix. Also, da ich nicht weiß, ob sich es wirklich lohnt, ähm... Würde ich sicher, wenn ich alleine bin, farmen. Was war denn das? Moment mal. Ach so, der lockt neue Pokémon raus. Ah, cool. Jetzt lerne ich schon wieder was. Ich mache mich bereit. Das mit dem Zielen kriege ich noch hin. Ich weiß, es muss voll bescheuert aussehen. Ähm, wenn ich wieder längere Kopfhörer habe, kann ich auch ein bisschen weiter zurück, dann sieht man das eher. Jetzt bin ich gerade so. schon spannendes durch. Ist ein bisschen kacke jetzt, aber ich habe halt meine Kopfhörer nicht dabei. Tut mir leid. Ja. Okay. Ich sehe jetzt nichts von Bonbons, die wir kriegen. Ich dachte, das soll dasselbe System sein wie. Let's wie Pokémon Go, aber irgendwie... Oh. Okay. Wir kriegen da noch was. Ich habe eine Nanab, die dafür sorgt, dass sie sich weniger bewegen. Meine Pokémon-Box. Ach so, damit kann ich leveln. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich die anderen levele. Deswegen würde ich das mal nicht machen. Ah, ich noch speichern sollen. Egal. Geht's darüber? Nein, geht's nicht. Gut. Was siehst du? Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole mir nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Okay. Wenn ich in Marmoria City einkaufen will, muss ich... Ah, das kennen wir ja schon. Die ist wirklich... Die ist wirklich original aus dem Originalspiel halt, ja. Äh, aller. Bastia City oder so. Ne, Alabastia kommen ja, ja Vertania, entschuldigung. Wenn die Pokémon. Ja, ist okay. Gut. Ja, okay. Der alte hier gibt mir nichts, ne? Das war doch was. Man kann nie genug Pokémon. Ja, ich weiß. Oh. Voll cool. Mal gucken, ob sie den wieder eingebaut haben. Wusste ich doch. Ich kenne die zwei, drei Tricks noch, wie man Tränke kriegt in diesen Spielen und so. Oh, die Musik ist voll cool. Äh, heilen muss ich ja nicht wirklich. Ich gehe trotzdem mal kurz ins Pokémon Center. Das war hier unten. Ist die neue Perspektive ist ein bisschen verwirrend, so, aber es geht. Hallo. Oh. Okay. Kann ich ein Item auf Quick Item machen? Ah, schon bei Buch. Okay. Ah, jetzt dachte ich schon, das ist ein Event oder so. Hallo? Ach, hallo, du kommst aus Alabastia, oder? Dann kennst du doch sicher Professor Eich. Es ist eben eine Bestellung für ihn getroffen, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du, es für, würdest du sie für mich zum Professor bringen? Ne, klar. Haben sie das doch eingebaut. Danke, das ist echt nett von dir. Richte, Professor Eich, doch bitte schöne Grüße von mir aus. Ja, mach ich. Nein. Ne, wir kennen nicht so. Ich lauf das alles, okay? Hallo. Hey. Hey, was willst du von mir knieren? Ich kann die Stimme von James und Jesse nicht, sorry. Mach, dass du wegkommst, und zwar Dali. Hey. Du wirst hier durch? Tja, Pech gehabt, dieser Weg ist versperrt. Wir halten ja gerade wach und nehmen unsere Arbeit sehr ernst. Mautz. Der kann reden, hört auf. Bitte. Hallo. Ja, ich will nichts lernen. Ich habe rausgekommen. Gehört schon, dass es in diesem Spiel keine ähm, Fähigkeiten und keine Items zum Tragen gibt. Was ein bisschen schade ist halt. Äh, und ich fange hier einfach random das, was ich gerade so antreffe. Ich gehe nicht extra, ich renne nicht im Kreis. Aber wenn gerade sowas rumfliegt, dann fange ich das. Ähm, und wenn ich dann offline spiele, dann fange ich einfach wie ein Behinderter alles. Für EP. Mehr nicht. Ich werde nicht Story weiterspielen oder so. Sondern ich werde ein paar Kämpfe machen, vielleicht. Äh, Leveln und so. Hauptsächlich. Jetzt habe ich nicht gesehen, was ich noch gekriegt habe. Ups. Und Radfatzkick Level 4. Okay. Solange ich nicht mehr Pokémon habe, lasse ich die einfach hier drin. Hat der ein höheres Level? Ich sollte auf die Level gucken, aber ich glaube nicht. Moment. Wo war das nochmal? War doch hier, oder? Da. Nö. Sind alle scheiße. Gut. Gehen wir weiter. Ich muss sagen, die Steuerung ist sehr unangenehm. Speziell. Und Two-Player-Modus hätte ich machen können. Sollte anscheinend helfen beim Fangen. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja schließlich Singleplayer. Ich hätte... Ah, wie verstehst du dich mit Pikachu? Nanu? Ja, es ist draußen. Problem damit? Na, erstaunlich aber, ihr beide seid ja jetzt schon geradezu unzertrennlich. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, hast du etwas für mich? Du gibst Professor Eich das Paket. Ah, meine Lieferung ist erst eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, sie mir extra herzubringen. Ja. Professor Eich, Professor, mein Evoli hat deine Attacke gel... Wow, wie cool ist das denn, Adi? Ist Pikachu etwa einfach so an dir hochgeklettert? Ja... Rüdiger, du kommst gerade richtig... Oh, ich weiß, den Namen nicht mehr noch. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Heim-Himibären, okay. Hm, die sehen lecker aus. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Diese Bären sind für Pokémon gedacht. Wirst du einem Pokémon eine Himibäre zu, bevor du es mit einem Pokéball anvisierst? Freut es dich riesig darüber und lässt sich da auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich. Ich hätte die Bärenbeinamen Beinamen selbstvernacht ge ge gemampft. Dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt, ihr bei ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Ähm. Ich konzentriere mich am Anfang. Okay. Ich sag's gleich. Augenblick! Das Trainerdasein besteht nicht schon aus dem Fangen von Pokémon. Die Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir. Oh, ich liebe die Musik. Okay. Der hat also nichts erreicht. Oh, ist das cool. Okay, das ist wirklich... Entschuldigung, ich habe gerade so, so einen Flash davon. Los, Donnerschock rein von mir aus. Ich sag's dann, wenn ich wieder frei bin. Ja, es ist paralysiert, sehr gut. Kampf. Aber was ist Infos? Wir gucken zuerst mal Infos. Okay, also das normale Kampfsystem fällt, was es auch in Sonne, Monden so gab. Interessant. Ja, man muss alles angucken, mal kurz zum kampf vor Und wir haben jetzt einen Attackenminus. Der müsste jetzt, ich gucke noch ganz kurz, das müsste ein blauer Pfeil nach unten sein normalerweise. Rot nach oben heißt Plus. Okay, das ist, somit hat sich eigentlich alles geklärt für mich. Und wir haben den EP-Teiler aktiv, alles klar. Das ist wichtig, das ist gut zu lernen. Drei Radfratz im Team. Voll wichtig. Wie, was? Ich habe verloren. Du gewinnst 120 Pokédollar. Yes! Wir sind reich. Oh Mann, hätte ich den Mund bloß nicht so voll genommen. Wie peinlich. Ich hätte mein Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bald mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Dein Partner Pikachu hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Hm, ciao. Okay, wenn er nicht draußen steht, rede ich jetzt gleich. Gut, also äh, mein Ziel ist es, hier vor allem zu trainieren und so. Äh, du nervst sicher? Ja, ich habe es gerade gewusst. Ähm, mein Ziel ist es sicher mal, hier zu trainieren, die beste, das beste Team und so aufzubauen. Sollten wir die Main Story durchhaben, würde ich auf Pokédex-Vervollständigung spielen und so. Aber das zeigt sich dann, sobald wir soweit sind. Vielleicht mache ich das auch nicht als Let's Play dann, sondern halt für mich alleine. Jo. Das wäre eigentlich alles. Okay. Oh, Adi. Wenn Pikachu so auf dir sitzt, wirkt schon wie zwei wirkt die zwei schon wie richtige Partner? Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Ein sportliches Set. In deinem, okay. Oh nein, Pikachu. Wenn du Pikachu dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Oh, ist das niedlich. Hä? Okay. Hallo. Pikachu sieht überglücklich aus. Spiel. Wir spielen mal, komm. ZR-Taste ist... Die obere von beiden. Y-Hand in der Bildschirm mit Okay. Da. Hallo. Nimm scheinbär. Ja. Dann braucht man eh nicht. Hier, nehm. Nein, nein, nicht fallen lassen. Pikachu ist... Okay, das Menü ist ein bisschen haprig, habe ich das Gefühl. Dann lassen wir das mal sein. Na, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Pikachu sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du den E-Knopf drückst, damit Pikachu spielen im Menü auswählst, Kannst du mit Pikachu spielen, wann immer du willst. Okay, machen wir nie. Außer es gibt wieder ein Freundschaftssystem, das mega OP ist. Das war ja in XY übertrieben. <lacht> wo ist das blöde Menü? Ernsthaft, wo ist das Menü schon wieder? Ich speichere mal. Okay, das geht schnell, Sehr gut. Ah, hier ist Bin Pikachu spielen. Ups, das ist ein ähm, ich meine aber das andere Menü eigentlich, das muss ja auch irgendwo sein. Ich mache mich bereit. Ich habe meine Webcam nicht drin. Oh, jetzt habe ich es voll drauf. Ich bin Killer. Mich kann niemand mehr schlagen so. Nee, aber ich muss gucken, was ich mache. Auch vom Team her habe ich keine Ahnung, was ich aufbauen soll. Ich weiß, dass es nur Gen 1 ist. Halt OG und so. Ah, ist ein gut... Ist ein fettes Radfratz, 5 Kilo. <lacht> ah, ist so gut. Wow, wow, Ja, hätte ich fangen sollen, ist so geil. Oh, ich mag das so. Der gibt auch noch einen Trank, habe ich fast vergessen. Ach so, die haben das so gemacht jetzt, Okay. Das ist der Typ, der mir geholf, äh, dem ich geholfen habe mit dem Paket. Früher war es einfach irgendein Typ, der da gearbeitet hat und Werbung machen wollte. Komm her. Und jetzt haben sie halt den Typen als Dank. Ge Was auch irgendwie noch cool ist, aber. Okay, das war kacke. Ah, ich kann hier die Höhe regulieren, wo der Ball fliegt. Wenn ich so mache, fliegt das ja hoch. Ich check das Spiel langsam. So langsam. Wirklich langsam. Das war der Stuhl übrigens. Ja, wir haben Taubsie gefangen. Gut. Ja, Taubsie. So. Okay, jetzt will er battlen. Okay. Wenn zwei Trainer sich in die Augen ziehen, dann fliegen die Fetzen. Ich will mir jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gegen dich kämpfen. Los! Oh yeah. Ich glaube, der EP-Teiler ist diesmal zwanghaft drin. Ich kann das sein? Axel! Geh mal ein bisschen So. Okay, eigentlich ist es gar nicht. Kampf. Kampf. Äh, hier haben wir noch Infos gehabt. Okay, hier kriegen wir wirklich nur Infos über die verschiedenen Attacken. Und die kenne ich eigentlich auswendig, mehr oder weniger. Eigentlich alle. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal sein. Ruckzuck hier rein. Ich bin echt stolz auf dich, Axel. Ich frage mich gerade, ob es Sinn macht, die anderen Taubo... Ah, okay, mit R... Mit ZR kann ich auch reden. RZL. Ähm. Ob es Sinn macht, die anderen Pokémon auch zu trainieren? So. Hey, du strahst hier über beide Ohren. verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn sie wieder. Wenn, wenn du sie in ein Pokémon-Center bringst, werden sie wieder aufgepettelt. Es dauert überhaupt nicht lang und kostet dich nichts. Behaltet deinen Zustand deiner Pokémon nach Kämpfen immer gut im Auge. Okay. So. Wir gehen ins Pokémon Center von mir aus. Jetzt geht die Maschine ja anscheinend. Ich hoffe nur, sie haben nicht so ein Tutorial-Scheiß drin wie in Sonne Mond. Das hat mich richtig genervt. Entschuldigung, ich hoffe nicht, dass es vorkommt. Die wichtigsten Pokémon und so. Ciao. So, und jetzt muss ich ganz kurz... Gelb hatte Nidoking drin. Das heißt, wir können hier drüben Nidoking holen. Ist voll wichtig. Nidoking ist eines der besten Pokémon in Gen 1 gewesen von der von der unfairen Spielweise. Hallo. Hallo. Da. Das erste Pokémon, das ich sehe. Okay. Ah, gut. Hey, Bleib drin. Alles klar. Alles klar. Immerhin getroffen, okay. Oh, ich hab's geschafft, voll cool. Das Radfratz wird nie Level 5 erreichen, das schmeiß ich nämlich direkt aus dem Team raus. sieht schon cool aus. Ah und links sieht man jetzt Größe 0,5 Meter zum Beispiel, Gewicht 9,0 Kilogramm und rechts haben wir unseres, das ist 3 cm kleiner als Durchschnitt und wiegt einen halben Kilo mehr. Ich fange nur so fette Pokémon. <lacht> Voll gut. Ohne Habitat ist auch cool. Aber ich bin nie Ibitak fan gewesen. Okay, ich würde gerne. Ah, das war alles ein Beutel. Ja, stimmt. Jetzt habe ich das schon wieder gefunden. Guck mal an. Ähm ich würde gern dich rauswerfen. Und dich ins Team nehmen. So. Und dann bewegen wir dich hierhin Und du gehst. Ah, eigentlich ist es scheißegal. Wir lassen die Reihenfolge einfach irgendwie. Vielleicht können wir einen Living Decks machen oder so, weiß nicht. Okay. Habitak ich, habe ich noch nicht. Das fangen wir noch kurz. Und dann sind wir vielleicht fast 20. Wir sind bei 20 Minuten dann fast. Macht sich bereit. So. <lacht> so, ja, die Steuerung ist echt. Ah, okay. Ich glaube, ich lasse es mal mit der Musik, auch wenn ich sie gerne hören würde. Aber wir lassen es mal. Ich kann dafür ein bisschen weiter nach hinten rutschen, wenn der nächste Weg steht. Das ist gleich ein paar nächste Folge kurz. Zwischen den Folgen. Wir haben so Habitak auf jeden Fall. Ja. Gut. Den nehmen wir auch ins Team, weil ich den noch nicht habe. Okay, den fange ich noch kurz. Okay, die Steuerung ist nicht so schwer. Wenn man ein bisschen weiter weg hockt, funktioniert das Sensor auch richtig, wenn man schmeißt. So. Jetzt nehme ich halt einfach das Stärkere ins Team. Ich weiß nicht, Ich habe nicht aufs Level geguckt. Ich könnte es machen. Ähm Aber Ziel erreicht auf jeden Fall. Team. Doch, warte mal. Nein? Ah, ich hasse es. Team. Pokémon Box. 4. 3. Okay, der ist auf jeden Fall stärker als das andere Nidoran. Dann brauche ich. Wenn ich schon einen habe, brauche ich nicht zwei Taubsi. Das erste raus. Ähm Aber ich habe lieber. Nein, Rapfatz ist eigentlich gut. Radikal ist eigentlich gut. Okay, wir lassen das. Ähm okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Ratin, alles mit Zucker. Cheerio!